Hallo zusammen, hallo Freunde, heute mal wieder ein Bild mit Harz gießen, ich möchte euch zeigen, dass es gar nicht so schwer ist, ähnlich gesehen wie Acryl gießen ist jetzt natürlich sehr weit hergeholt, aber man kann einfach auch damit arbeiten, so ähnlich wie mit Acryl gießen. Ich zeige es euch und dann lasst uns starten, ich hoffe euch macht Spaß, dann bis gleich. starten. Ich habe hier einen kleinen Becher. Ich setze es auf Tare, das heißt also auf 0 die Grammwaage. Ich fange mit dem Harz immer an. Ich nehme jetzt eigentlich 60 Gramm, das reicht für das Bild. Das Bild ist 24 auf 18 cm. Ja, dieses Harz 100 zu 50 mischen lässt unmöglich herputzen so setze die Waage wieder auf 0 60 gramm Harz dann die Hälfte 30 gramm Herz rein Und dann willst du wohl auf Null gehen okay genau da kommt es auf 1-2 Gramm hin und her ist nicht so schlimm ihr braucht auch nicht immer diesen UV-Stabilisator reinmachen könnt ihr aber wenn ihr halt mit weißen Farben oder ziemlich helle Farben arbeitet macht jetzt mal fünf Tropfen rein, das ist eh wahrscheinlich schon fast ja, bis zu 3 Prozent aber ihr kennt mich ja, ich nehme es auch nicht so ganz genau. Okay, dann rühren wir das Ganze um. Es wird erst wieder milchig. Ihr seht es hier vielleicht, ich kann es einmal zeigen, ich weiß, ob ihr sehen könnt. Es wird ein bisschen milchig und dann, wenn es alles schön verrührt ist, ihr könnt ruhig langsam rühren. Dann rührt ihr auch nicht so viel Luftblasen rein. Wenn es dann wieder klar wird, ist es gut vermischt. Okay, dann seht ihr hier. ihr habt nur noch ein paar Luftblasen immer drin, das Einrühren, das geschieht aber immer. Aber jetzt ist es soweit, okay. Ihr braucht euch auch nicht so beeilen. Wie gesagt, ihr habt 30 Minuten Zeit. So lange braucht ihr nicht vor ein Bild denke ich mal. Okay. Der eine mehr, der andere weniger. Ich nehme jetzt einfach, warte mal, habe ich noch kleine Becher. Irgendwo hatte ich noch kleine Becher, da stehen sie. Also noch kleinere, ich brauche nicht so große. Ich nehme jetzt einfach eins, zwei, vier Becherchen. Ich habe jetzt hier Pigmente, gut die sind von Bösner, äh, ist Patalo Grün, das China Crhythm, also rosa kann man sagen, dann habe ich noch äh, Patalo Blau und das Weiß, das habe ich von Zink jetzt zum Beispiel. Ich sage halt immer Pigmente ist das Beste, es gibt natürlich auch vorgefertigte Farben, ihr könnt auch Alkohol-Inks nehmen. Ist halt dann immer ein bisschen transparent, je nachdem wie viel ihr reinleert. Aber gut. Kann jeder selber ausprobieren, testen. Mache ich einfach mal die Becher, gleichmäßig voll. So ungefähr. Und lasse mir immer noch etwas im Becher drin. Man weiß nie, ob man nachher noch was braucht. Da habe ich auch schon wieder gekleckert. Nicht so schlimm. Erstmal weiß. Ihr braucht aber, wie gesagt, <köhnt> entschuldigung, ihr braucht, wie gesagt, nicht so viel Pigmente. Weil es ist ja schon dickflüssiges Harz, muss ich dazu sagen also jetzt dieses Künstlerharz und dadurch wird ja je mehr Pigmente ihr rein macht das Harz auch noch dicker aber wie gesagt ihr seht hier ich habe nicht viel rein und guck mal ist schön weiß. Natürlich schön umrühren bis die ganze Pigmente sich verteilt haben oder vermischt haben. Und immer schön vorsichtig sein mit den kleinen Becher. Mache ich auch mal wieder die Erfahrung, wenn ich nur noch wenig Harz drin habe, dann kippen die leicht um. So, das dürfte auch schon reichen, wie gesagt, so ein Löffelchen. Ja. Schauen wir mal, wie dunkel das schon wird. Fast schon zu viel. Da gibt es ein sehr dunkles Grün, ich hoffe ihr könnt es gut sehen. Da bin ich jetzt auch mal gespannt. Hätte ich nicht gedacht, dass dieses Patalo Grün doch so dunkel wird. Jetzt testen wir gleich mal dieses China grün Klar, bei Feuchtigkeit alles etwas dunkler. Ich nehme jetzt mal noch ein bisschen weniger rein. Ich meine, ihr wisst ja wahrscheinlich, je weniger ihr rein macht, umso transparenter wird das. Aber jetzt schaut mal her, wie wenig ich rein habe und was für einen kräftigen Farbton wir haben. noch das Patalo Blau. Ich überlege gerade, ob ich nicht noch eine hellere Farbe nehme, aber egal, komm, wir machen mal das Bild. kräftig die Farben schon rauskommen, mit so ein bisschen Pigmente. Okay. Die packe ich jetzt schon mal weg. Ich überlege gerade, ich habe noch ziemlich viel drin. Ich vielleicht noch ein bisschen was dazu. weiß auch noch stimmt weiß habe ich ziemlich wenig harz okay. so das war es eigentlich schon vom anrühren schaut dass also er die kanten auch noch mit Der Becher fast schon zu voll. Okay. Nächstes Mal doch ein bisschen größere Becher nehmen. Okay. Fertig. So. Ich auf, jetzt passt auch jetzt mal nämlich eins, ich mache wie so einen kleinen Flip Cup. Ich nehme mir ein bisschen größeren Becher. Nur, dass ihr es einfach auch mal seht, wie einfach das ist. Schon getropft, egal. Ihr solltet natürlich die Becher nicht auf dem Bild stehen lassen, so wie ich. Aber nur damit ihr es seht. Hier. Zack. Beim Mar das natürlich ganz deutlich, wie es runterläuft, anders wie bei den anderen Becher. Jetzt mache ich eins, weiß nicht, ob ihr ein bisschen kennt, diesen Effekt Blaster. Da kann man hier auch diese Zellen machen oder Strukturen. Mache ich jetzt mal in das Grün rein zwei Tropfen, da reicht meistens schon ein Tropfen, aber und in das China Crit, also in das Rosa. Auch da nochmal umrühren. Wie gesagt, das riecht ein bisschen, aber anders funktioniert es nicht. den setzen wir einfach hier hin. Da denke ich mal, ist so weit als Hunde gelaufen. Ein paar Luftbläschen kann man schon mal ein bisschen befreien davon. Und dann würde ich jetzt noch hier was... Man kann man hier jetzt auch schon mal hüften. Etwas dunkel geworden. So jetzt haben wir nämlich das Problem, dass es ziemlich dunkel ist, das Bild. Und darum habe ich ja gesagt, ich lasse mir etwas harz übrig. Oh, Alter Mann. warum mische ich mir da noch etwas weiß an. Okay. Die sind wirklich ziemlich klein und ups, fallen sehr schnell Okay, machen wir ein bisschen Luftbläschen raus. Jetzt gibt es ein paar Sachen, ihr könnt es laufen lassen. haben wir gern, weil durch das Ziehen bekommt man auch schöne Effekte raus, weil dann kommt dieser Effektblaster erst richtig zur Geltung. Ich versuche natürlich immer das Harz Richtung Kante zu bringen auch. Uh, uh, uh. Da noch ein bisschen wenig drüben. Jetzt schaue ich mal, dass ich hier noch ein bisschen heller bekomme. Ja, fang halt um. <lacht> Indem ich mir das Weiß auch ein bisschen rüber Na, das sieht doch schon ganz gut aus. So. Schauen wir mal, dass wir die Kanten so weit sauber haben. ein bisschen dunklere Bilder. Ich würde jetzt noch ein bisschen die Bläschen entsorgen. Sehr schön. Und dann haben wir schauen, dass bis zum Rand, je wärmer ihr es macht, umso mehr flüssiger also jedes harz dass die fanden immer schön zusehen und dann passt das auch okay Ich denke mal, das passt soweit. Geht noch ein bisschen. Also ich sage immer nicht zu so stark erhitzen, aber wir müssen also schon gucken, dass ihr Luftbesen raus habt. passt schon ja da steht auch nicht richtig okay gut das war es jetzt eigentlich schon ich hoffe euch hat es gefallen ihr seid noch dran geblieben wenn ja dann zeige ich euch gleich von einem dann sage ich jetzt mal bis gleich gut von der jetzt Sie wieder aufpassen das spiegel natürlich extrem drehen wegen meine lampen aber seht ihr die strukturen ich weiß ich ob ihr sehen könnt und zwar hier wo mein finger ist seht ihr diesen weißen punkt Mal. Hier. Das kann passieren, wenn sich ein Pigment nicht richtig auflöst, also gut umrühren. schön geworden. Ja, das spiegelt halt immer etwas. Und die Farben her, können wir so probieren. Okay, also gut, dann hoffe ich euch hat es gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, bis dann, macht's gut, tschüss, bye.